CO2-Überdüngung. Wir suchen Themen für unseren neuen Podcast Expedition in die Forschung und du kannst mitbestimmen. Viel Düngen hilft nicht viel, wenn nicht andere Nährstoffe und Wasser mitgeliefert werden. Deshalb sind so viele Nitrate nicht in den Pflanzen auf unseren Feldern gelandet, sondern in unserem Wasser. Auch Kohlendioxid regt das Pflanzenwachstum an, aber dieser Düngeeffekt hat seit den 1980ern stark abgenommen und ist heute viel kleiner als erhofft. Das befand, so teilt die Universität Augsburg mit, ein internationales Forschungsteam, das die Photosyntheseleistung der Pflanzen mittels Satelliten beobachtet. Damit überschätzten unsere Klimamodelle, wie viel CO2 die Pflanzen aus der Luft holen könnten. Und auch der Effekt von Wiederaufforstungsprojekten wäre damit geringer als erhofft. Das sind schlechte Nachrichten. Sollen wir in unserem Podcast zu dem Thema in die Tiefe gehen, dann teile diese Meldung und tagge at